Hallo, ich bin Lena und das ist Hannah und das ist Colin. Eigentlich wäre noch eine Kollegin von uns da, aber sie ist leider heute nicht da, weil sie Schmerzen hat. Danke noch an Leona. Und unser Projekt Save the World ist ein, eigentlich ein Spiel, wo man Müll sortieren kann. Ja, man kann eben Müll sortieren und recyceln lernen oder es sich, besser gesagt, angewöhnen Und man erhält ähm, 100 Punkte, wenn man, ähm, man so also ein Müll in, das richtige, in die richtige Mülltonne wirft. Und es werden 50 Punkte abgezogen, falls man es in die falsche reinwirft. Ähm, das... Das Spiel dient dazu, dass wir also lernen, wo man Müll trennt und wie man es tut. Es gibt auch ein Highscore und die Zeit, um es zu wissen, wie schnell man das gemacht hat. Und zum Schluss, wenn man höher hat als zuvor, dann kann man etwas also den Dino verkleiden und so weiter. Ja. Wir müssen jetzt noch 17 Sekunden warten. <lacht> ja. Danke an die Mentorinnen auch. Ähm okay, ja, jetzt kann man ähm, ähm, den Dino verkleiden, egal was man will. Ja, yeah. also das Das <lacht> <lacht> Und danke noch an Pia für die große Hilfe.